Alarm heute Mittag für rund 25 Freiwillige der Ortsfeuerwehr Bad Münder. In der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße sollte eine Küche im Dachgeschoss brennen. Die Einsatzkräfte konnten dann aber schnell Entwarnung geben. In der Wohnung hatte lediglich angebranntes Essen für eine starke Rauchentwicklung gesorgt. Die Bewohnerin wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, um eine Rauchvergiftung auszuschließen und das Haus noch eine Zeit lang von der Feuerwehr belüftet. Nach rund einer halben Stunde konnten die Ehrenamtlichen wieder einrücken.